Das jüdische Gemeindezentrum in Mannheim, kurz vor den Sommerferien. Heute treffen sich hier 113 Fünf- und 6 Klässler zu einem interreligiösen Begegnungstag, um sich über ihren Glauben auszutauschen. Seit den Osterferien haben sie sich in ihrem jüdischen, katholischen, evangelischen oder islamischen Religionsunterricht und im Ethikunterricht auf das Thema vorbereitet, das sie sich heute gegenseitig vorstellen wollen. Abraham als Stammvater des Glaubens. Fünf Lehrerinnen und Lehrer aus drei verschiedenen Schulen engagieren sich unter der Leitung von Professor Dr. Katja Böhme aus der Pädagogischen Hochschule Heidelberg für das Projekt. Noch kennen sich die Schülerinnen und Schüler nicht. Ein paar Spiele stimmen sie darauf ein, dass jeder unterschiedlich ist und sein darf. Nur was den Religionsunterricht angeht, sind sich alle Schüler einig, sie gehen gerne in den Religionsunterricht und stellen sich daher nicht nur an, sondern direkt auf die Linie, die das Ja zu Rallye und Ethik markiert. Sich als Jungen und Mädchen und das in der Religionsfolge der Größe aufzustellen ist schon schwieriger, aber so kommen die Schülerinnen und Schüler in Kontakt. Die einzelnen Gruppen des jüdischen Religionsunterrichts, des evangelischen, katholischen und islamischen Religionsunterrichts und des Fachs Ethik präsentieren sich. Und hier sehen wir gerade, wie wir ähm, Religionsunterricht haben. Da haben uns hier oben in der Gemeinde getroffen. Normalerweise treffen wir uns im KFG. So. Äh, wir haben einmal in der Woche zusammen bekommen wir haben das allen Schulen zusammen und haben nachmittags normalen Unterricht. Jede Religionsstunde beginnen wir in einem Kreis auf dem Boden. In der Mitte liegt ein blaues Tuch. Wir zünden eine Kerze an und sagen dazu, Jesus sagt, ich bin das Licht der Welt. Mit meinem Licht will ich euer Leben hell machen. Assalamu alaikum, Friede sei mit euch. Wir sind die Islamklasse 5 der Hohen Schule in Mannheim. Wir haben eine Schule, äh, unsere Schule, ist ein schönes altes Gebäude, das über 100 Jahre alt ist und im Stadtteil Neckarstadt ist. Mein Name ist Ditzel. Unser Thema waren die drei Weltreligionen, Islam, Judentum und Christentum. Dazu gehört auch Abraham. Abraham kommt in allen drei Weltreligionen vor. Er ist der Stammvater aller drei. Nun werden die Klassen bunt gemischt. Jede der Kleingruppen muss die Stationen bewältigen, die die Schüler selbst für diesen Tag vorbereitet haben. Studentinnen und Studenten der Pädagogischen Hochschule Heidelberg unterstützen sie dabei. Doch wie schätzen die Schüler selber den Gewinn des interreligiösen Begegnungstags ein? Erstens, dass jetzt verschiedene Religionen sich treffen und ähm, dass wir auch einfach mal äh, erfahren, wie es für die anderen ist, wenn sie über Abraham reden, weil aus jeder Religion ist ja eine andere Sicht. Es ist schöner, wenn mit denen auch was zusammen macht und sieht, dass die gar nicht so unterschiedlich sind. Dass man auch sieht, so wie die, also und auch irgendwie den anderen, Kinder Fragen, anderen Kindern Fragen stellen kann und so. Dass wir zeigen können, was Islam ist und lernen können, was ähm, wir lernen auch andere Religionen. Also ich finde es besser, wenn man so direkt reden kann und lernen, also aus dem Buch, naja. Und gerade so, solche Möglichkeiten, untereinander ins Gespräch zu kommen, miteinander zu sprechen, einander zu begegnen, sind die Möglichkeiten, Religion aus der Politisierung sozusagen und Funktionalisierung herauszunehmen, sondern als Möglichkeit zu nehmen, festzustellen, dass ich eine religiöse Haltung habe und haben darf und damit auch, anderen begegnen kann und sogar einen Gewinn daraus habe, dass andere etwas von ihrer Religion oder von ihrer Haltung oder von dem, was sie gelernt haben, mir mitteilen. Auch da geht es darum, dass wir wegkommen von dem Reden übereinander hin zum Reden miteinander. Wir erleben das, dass wir einfach durchaus vor gemeinsamen Herausforderungen stehen, also Säkularisierung der Gesellschaft und so weiter. Religion ist nicht mehr selbstverständlich, aber wir erleben vor allem, dass wir einfach miteinander ganz große Chancen haben, wenn wir Fragen miteinander bearbeiten. Also zum Beispiel, wie gehe ich mit Bibel, wie gehe ich mit Torata nach im Religionsunterricht um, wenn Kinder eigentlich von zu Hause nur noch ganz wenig mitbringen. Ich denke, da können wir uns einfach gegenseitig sehr gut weiterhelfen. Um ein Miteinander geht es auch hier im orientalischen Teezelt. Hier duftet es nach süßem Schwarztee. Diese Station lässt die Schülerinnen und Schüler ein wenig verweilen. Hier erfahren sie etwas von der Gastfreundschaft Abrahams. Und sie dürfen sich an arabischen Schriftzeichen versuchen. Eine nicht ganz leichte Aufgabe, die ihnen die islamischen Schülerinnen und Schülern dazu muten. Also erstmal finde ich es grundsätzlich wichtig, in den Dialog einzutreten oder überhaupt sich mal zu öffnen. Wir sind ein sehr junges Fach jüdische Religion, es gibt immer sehr kleine Klassen. Das, was mich an dem Thema reizt oder auch an dem Projekt, dass sie was im Unterricht bearbeitet haben, was sie dann gemeinsam einbringen können in so einen Projekttag. Und ähm, ähm, das. Äh, macht das irgendwie verbindlicher, das, was sie im Unterricht gemacht haben. Das ist irgendwie nicht so beliebig, sondern das bekommt dann nochmal eine besondere Dynamik. Und ich glaube ähm, auch, dass sie ganz selbstbewusst und offen mehr Judentum gegenüber anderen darstellen können, das, ist, ähm, das wird wahrscheinlich hier gar nicht so auffallen und das ist ihnen nicht so bewusst. Aber letztendlich ist das ein ganz, ganz wichtiger Punkt auch für sie. Das denke ich schon und ich glaube, dass sich Berührungsängste einfach auch also abbauen Vorhin haben mich auch Schülerinnen gefragt, ähm, sehe ich denn jetzt, wer jüdisch ist und äh, wer muslimisch ist? Und da meinte ich, nein, man sieht ja auch nicht, dass du ethisch bist. Deswegen ist das für uns eine Möglichkeit, das, was wir im Unterricht im Buch lesen, auch mal in echt zu erfahren. Und das ist, glaube ich, für meine Schüler viel, viel wichtiger als alles, was ich ihnen im Buch beibringen könnte. Wir besprechen auch die anderen Religionen im, im Unterricht. Und es ist eine schöne Sache auch mal zu sehen, dass wir Gemeinsamkeiten haben in diesen drei Religionen. Und gerade dieses Thema Abraham. Es war für die Schüler verblüffend zum Teil, dass auch vor allen Dingen die jüdischen Kinder ja, eine, eine äh, Verbindung zu Abraham haben. Und das ist eine tolle Sache. Sie also haben auch noch nie einen jüdischen Schüler gesehen. Welche Gemeinsamkeiten die Schülerinnen und Schüler der unterschiedlichen Religionen und Glaubensauffassung verbinden, entdecken sie auch an den einzelnen Stationen. Hier haben die katholischen Fünfklässler die Station Abrahams besonders originell für die Präsentation umgesetzt. Ich denke, wichtig ist ja auch ein Bewusstsein zu schaffen, dass es Gemeinsamkeiten gibt zwischen den verschiedenen Religionen, dass man sie aber auch in ihrer Verschiedenheit so sein lässt, aber dass es auf jeden Fall Möglichkeiten für einen anerkennenden Dialog gibt, wie eben Abraham oder gemeinsame Feste, solche Dinge. Sie haben sich darauf gefreut, mit anderen in Kontakt zu kommen und ich wünsche Ihnen, dass Sie den auch finden. Im Moment sind Sie noch sehr vorsichtig. Sie sind auch noch sehr zurückhaltend, vor allem, wenn die anderen Kinder vielleicht auch anders aussehen, als sie das gewohnt sind. Und ich hoffe, dass Sie da jetzt auch in den kleineren Gruppen in der Lage sind, diese Kontakte so zu knüpfen, dass es Ihnen wirklich was bringt. Die Chance liegt darin, dass man für ein friedliches Miteinander eine Grundlage legt. Die Kinder sind in der fünften Klasse, die sind noch, wie soll ich sagen, unbefleckt von irgendwelchen äußerlichen Einflüssen, sei es politische Diskussionen in der ganzen Welt. Und dass man da schon versucht, Schüler dahingegen zu erziehen, für ein friedliches Miteinander, für eine Akzeptanz jeder Kultur, jeder Religion. Ja, also insgesamt ist mir für das Projekt zum einen wichtig, also dass, ähm, dass die, die Schüler und Schülerinnen auch einen anderen Blickwinkel auf ihr eigenes Thema bekommen, dadurch, dass sie auch mal eine Brille anziehen, wie andere Religionen ähm, mit dem Thema Abraham zum Beispiel umgehen und in diesen äh, Unterschieden und in den Gemeinsamkeiten ihren Blick schärfen, zum einen auf das, was, ähm, auch auf das, was ihre Inhalte sind, Religion Jeder hat ein eigenes Bild von Abraham und handelt es sich in allen Religionen um denselben nach der Stationarbeit wäre dieser Frage in den Kleingruppen jetzt noch vertiefend nachzugehen. Doch der gemeinsame Vormittag ist schon fast vorbei. Nehmen die Kinder mehr mit als ihre eigenen Bilder, also wir haben ähm, den Vorteil jetzt hier, dass sie eine Möglichkeit haben, ihre Ergebnisse zu zeigen. Ähm, allein das ist eine Perspektive, die dem Unterricht gut getan hat. Ähm, natürlich ist es auch eine kreative Möglichkeit, sich äh, vielleicht auch mit dem, was im Religionsunterricht manchmal ein bisschen trocken wirkt, ähm, auseinanderzusetzen. Auch wenn das für viele ein Thema ist, das sie natürlich aus der Grundschule auch schon durchaus kennen. Ähm, die Herausforderung ist es dann so umzusetzen, dass es dem Alter gemäß ist und äh, was Neues bei rumkommt und das geht. Ich denke schon, dass so eine Begegnung, also ein Projekt mehr an, also mehr auswirken kann als äh, der reine Unterricht. Also die werden auf jeden Fall beglückt zurückgehen. Ich denke, das erste Mal ist immer das Schwierigste. Und wenn man dann schon weiß, was auf einen zukommt, dann, dann bekommt man auch eine gewisse äh, Routine und äh, Umgang damit. Und ich denke, wir, das, sind, das ist bei Pionierarbeit immer so. Und ich glaube, das ist ein guter erster Schritt. Und ich hoffe, dass es nicht einfach nur ein erster Schritt war. Vor allen der Umgang, der freundliche Umgang miteinander, dass man gemischt jetzt in einem Teezelt sitzen kann und sich austauschen kann. Dass das einfach auch ein prägendes Erlebnis ist. Dass sie auch mal in Klasse 8 sagen, man, wie schön war das hier in der Synagoge damals. Ich denke auch, dass wir als Lehrerinnen und Lehrer uns gemeinsam auf den Weg machen. Da, da sehe ich wirklich eine, also ich habe es ja schon gesagt, es ist für mich eine große Bereicherung, aber ich sehe auch wirklich die Chance darin, aus vielen Gründen. Das ist wirklich das Miteinanderlernen, das Voneinanderlernen. Aber ich denke auch, dass wir uns als Religionsgemeinschaften sozusagen gemeinsam aufstellen und auch gemeinsam sagen, es ist uns einfach wichtig, dass Religion in der Schule weiter verankert bleibt. Ich denke, das ist einfach, das sieht man jetzt hier, ne, was das einfach alles bewirken kann. Und das ist ein guter Weg und da arbeite ich gerne weiter mit. Bei den Studierenden, denke ich, ist eine große Neugierde da, wie so etwas überhaupt klappen kann. Wir haben uns ein, Seminar lang, ein Semester lang in einem Hauptseminar über interreligiöses Begegnungslernen in der Schule damit beschäftigt, wie interreligiöses Lehren und Lernen funktionieren kann. Und jetzt wird man sehen, und ich werde die Studenten sicherlich auch interviewen, wie dieser Projekttag ihnen gefallen hat. Aber ich habe den Eindruck, dass sie einen großen Gewinn mitnehmen. Zum Abschluss hat die jüdische Gemeinde in Mannheim alle Lehrer, Schüler und Studenten zu einem gemeinsamen Mittagessen eingeladen. Ganz im Sinne Abrahams und natürlich koscher. Nicht nur den Schülerinnen und Schülern wird der interreligiöse Begegnungstag sicherlich in Erinnerung bleiben. Auch die zukünftigen Lehrerinnen und Lehrer, die als Studierende der Pädagogischen Hochschule Heidelberg an diesem Projekt teilnehmen, haben Geschmack gefunden. Und das nicht nur an der leckeren Falafel, sondern auch an diesem Konzept interreligiöser Begegnung.